Es war ja nicht nur nee, dieses okay. Spiel, Händers sondern Händers dieser ganze Weg von Open-Qualifier ja, halt und so weiter. Ja, der Weg, wie wir halt den Qualifier Dann rasiert haben. Das meiner gewinn Ja, das war schon eklig, aber war geil. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, das ja.